Test, Test, 1, 2, 3 Tchu, tschü, tschü, Kira. Hi, mein Name ist Emily und willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich dieses Oberteil selber gemacht habe. Ich hoffe, man kann es erkennen, da steht juicy drauf. Aber erstmal kommen jetzt ein paar Fakten über mich. Also, wie schon erwähnt, mein Name ist Emily. Ich bin 18 Jahre alt und ich wohne in Deutschland in der Nähe von Hannover. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, heißt mein YouTube-Kanal Kluschka. Das ist einfach ein Spitzname, den mir meine Eltern früher gegeben haben. Und ich wollte nicht meinen einfachen Namen nehmen, weil es langweilig ist. Deswegen habe ich Kluschka genommen. Auf diesem Kanal werde ich Fashion-Videos hochladen, wie zum Beispiel Hauls, wo ich euch einfach zeige, was für Sachen ich gekauft habe. Dann einmal Lookbooks, wo ich euch zeige, wie ich meine Klamotten kombiniere, wie ich meine Accessoires dazu kombiniere und so. Und dann nochmal. Oder ich zeige euch, wie ich meine Klamotten selber nähe oder einfach upcycle, also aus alten Klamotten was Neues mache. Ja, wie ich darauf gekommen bin, äh, YouTube-Videos zu machen, ist eigentlich ganz einfach. Ja, ich liebe es einfach zu fotografieren und Videos zu machen. Checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Account ab, da könnt ihr viele Fotos von mir sehen. Fangen wir jetzt aber mit dem Oberteil an. Ich habe das Oberteil selber genäht, aber wenn ihr das nachmachen wollt, müsst ihr nicht unbedingt eins nähen. Ihr könnt auch einfach ein fertiges Oberteil nehmen. Wenn ihr es aber selber nehmt, solltet, nehmt. <lacht> ihr, selber näht, solltet ihr darauf achten, dass ihr Stretch-Stoff benutzt und dass es in die richtige Seite stretchbar ist, also dehnbar. Wenn ihr das nach euren Maße näht, dann könnt ihr von euren Maßen immer so ein bis zwei Zentimeter abziehen, weil das natürlich stretchy ist und das dann enger mich anliegt und es nicht so locker sein wird. Also hier könnt ihr auch schon sehen, wie ich meine zwei Lagen Stoff übereinander gelegt habe und in der Hälfte geknickt habe. Dann habe ich meine Maße mit Nadeln markiert und auch die Mitte markiert, damit ich später wieder weiß, wo die Mitte ist. Hier habe ich auch schon den Markierungen entlang genäht und habe dann den Überschuss an Stoff abgeschnitten. Dann habe ich die Lagenstoff wieder in der Hälfte geknickt, also dort, wo ich die Hälfte markiert habe. Und dann habe ich die erste Hälfte als Vorlage für die zweite Hälfte genommen und habe genau an den gleichen Stellen wieder die Nadeln gepinnt markiert. Achtet wirklich darauf, dass ihr nur die zwei Lagen an Stoff zusammenpinnt, die ihr wirklich zusammennähen wollt. Und ihr könnt ja auch sehen, wie ich eine Kurve reingenäht habe, weil ich dachte, ich brauche da mehr Stoff. Aber dadurch, dass das Stretch ist, braucht man das gar nicht. Deswegen habe ich im Nachhinein das wieder gerade genäht. Also ihr könnt von vornherein da einfach eine gerade Linie nähen. Und dann habe ich nochmal ausgemessen, wie lang das Oberteil sein soll und habe es dann oben und unten abgeschnitten. Hier zeige ich euch, wie ich die Naht versäubert habe. Und zwar habe ich den Stoff erst links auf links aufeinander gelegt, also so wie ich es im Nachhinein auch haben möchte, das Oberteil. Habe dann die Seiten zugenäht, habe das Oberteil umgedreht, rechts auf rechts. Habe dann nochmal so nah wie möglich an der Naht lang genäht, so dass die Nahtzugabe aber an der zweiten Naht mit eingeschlossen ist. Und dann sieht das halt so aus wie hier in dem Video. Und dann habe ich auch schon die Ränder versäubert. Habe nämlich die Ränder einfach zweimal umgeknickt und mit Nadeln befestigt und dann einmal drüber genäht. Hier zeige ich euch auch nochmal, wie ich drüber genäht habe. Achte darauf, dass die Nahtspannung nicht zu fest ist, damit sich der Stoff, der Stoff, damit sich der Stoff im Nachhinein nicht zusammenzieht. Das könnt ihr einfach an der Nähmaschine einstellen. Das ist aber, glaube ich, bei jeder Nähmaschine an einer anderen Stelle. Ihr müsst einfach mal ausprobieren, wenn ihr euch nicht ganz damit auskennt, dann könnt ihr auch einfach danach googeln. Ich bin mir sicher, dass im Internet irgendwas dazu stehen wird. Hier könnt ihr auch schon sehen, wie ich Juicy auf ein Blatt Papier ausgedruckt habe in der richtigen Größe, wie ich es haben wollte. Ihr könnt es einfach ausdrucken, dann an euch ranhalten, damit ihr sehen könnt, ob es die richtige Größe hat. Also so groß ist, wie ihr es haben wollt. Ich habe beim Ausschneiden darauf geachtet, dass beim J dieser Balken in der Mitte drin bleibt, weil da halt keine Steinchen geklebt sein dürfen. Und ich habe zum Ausschneiden ein Scalpel benutzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so heißt, aber ich sage das immer so. Beim Y wollte ich eigentlich auch die weiße Stelle in der Mitte dran lassen, aber ich habe das vergessen und habe es dann aus Versehen rausgeschnitten. Ich habe dann das schwarze Außenrum nochmal abgeschnitten und habe dann diesen weißen Teil in der Mitte einfach wieder da dran geklebt, was auch eigentlich kein Problem war. Dann habe ich meine Puppe mit Frischhaltefolie umwickelt, damit das Oberteil nicht an der Puppe festkleben bleibt. Das Oberteil habe ich dann mit Nadeln nochmal befestigt, weil es sonst runtergerutscht wäre. Und ich habe darauf geachtet, dass die Seitennähte auch wirklich an der Seite sind. Dann habe ich den Zettel dran geklebt. Dann habe ich an der Seite Schnitte reingemacht, weil ich halt Kurven an der Puppe habe. Wie in echt auch. Und damit ich das an die Puppe dranlegen kann, habe ich da Schnitte reingemacht weil sich das Papier dann so biegen kann. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich habe erst mit Keide drauf gemalt, weil ich dachte, es ist schlauer, wenn ich das Papier dann wieder abnehme und dann alles dran klebe, damit das Papier nicht kleben bleibt. Das war aber dumm, weil es im Endeffekt dann schief war. Deswegen habe ich das dann im Nachhinein wieder dran geklebt und habe es einfach dran kleben lassen. Ich habe dann die Steinchen einfach dran geklebt und wenn ein bisschen von Papier kleben bleibt, ist es nicht schlimm. Man kann es halt einfach abschneiden oder abreißen. Das wird das Oberteil nicht zerstören. Mir fällt gerade im Schnitt auf, dass meine Kamera ein bisschen schief stand. Ich hoffe, es irritiert euch nicht zu sehr, aber ich glaube, das macht nichts, oder? <lacht> ich habe beim Kleben von den Steinchen drauf geachtet, dass ich drei Reihen an Steinchen nebeneinander habe und habe dann geguckt, welche Steinchen da, also welche an Steinchen da am besten reinpasst, damit da drei Reihen nebeneinander sind. Ich habe mir halt das Original angesehen und da ist mir aufgefallen, dass da auch diese drei Reihen nebeneinander sind, deswegen wollte ich das so nah wie möglich am Original auch nachmachen. Hier seht ihr jetzt, wie ich ein paar Steinchen dran klebe. Ich habe eine Nadel zur Hilfe genommen bei den kleineren Steinchen, weil es einfach besser ist, die dann aufzukleben. Ich habe euch nicht alles gezeigt, wie ich jeden, jedes einzelne Steinchen aufklebe, weil ich dachte, dass es langweilig wird. Ich habe nur die wichtigsten Stellen reingenommen. Zum Beispiel hier habe ich diesen Punkt vom I ausgeklebt mit den Steinchen. Und da habe ich halt auch darauf geachtet, dass ich zwei Reihen mindestens nebeneinander habe, weil ich nicht nur ein Steinchen in jeder Reihe haben wollte. Wisst ihr, was ich meine? Damit das nicht so nicht so billig aussieht. Wisst ihr du, was ich meine? So wenn da mehr Steinchen drin sind, dann sieht es ein bisschen teurer aus, meiner Meinung nach. Hier habe ich jetzt links und rechts neben dem C einmal das abgeklebt, damit dieser Zettel nicht so absteht, weil das schon relativ weit vom Oberteil weg war. Und so war das halt dann näher dran. Hier seht ihr, wie ich fertig bin mit dem Kleben und den Zettel wieder abnehme. Mir ist aufgefallen, dass mein Schrank im Hintergrund offen ist. Bitte beachtet das einfach nicht. In dem Moment habe ich es irgendwie nicht bemerkt. Hier seht ihr, wie der Zettel dran geklebt hat. Ich habe einfach mit meiner Pinzette da so drunter lang gestrichen und dann ist es von alleine abgegangen. Hier seht ihr das fertige Endprodukt. Ich habe dann meine Hand unter dem Oberteil einmal lang gestrichen, damit das nicht mehr an der Folie klebt, falls da was klebt. Mir ist ein Steinchen abgefallen, das habe ich dann direkt wieder dran geklebt. Und ja, hier ist das Oberteil nochmal, wie es nicht an der Puppe aussieht. Und danach habe ich es direkt anprobiert, hier könnt ihr es sehen. Mir ist da wieder ein Steinchen abgefallen, das habe ich dann wieder dran geklebt. Und mir ist das Oberteil ein bisschen zu lang, aber ich wollte es nicht kürzer nähen. Weil ich mir dachte, wenn ich es kürzer haben will, kann ich es einfach umknicken, wie ihr es hier seht. Und ja, manchmal möchte ich vielleicht meinen Bauch mehr bedecken. Dann kann ich das halt einfach wieder runter machen, damit es wieder ein bisschen länger ist. Wenn ihr das Video hier seht und dieses Oberteil auch nachmacht, dann markiert mich gerne auf euren Bildern auf Instagram und benutzt den Hashtag Kluschka. Dann werde ich es auf jeden Fall sehen. Ich habe eigenen Hashtag. Ich verlinke euch meine Instagram-Seite auf jeden Fall nochmal unten in der Videobeschreibung. Und dann sage ich auch schon Ciao und bis zum nächsten Video.